Drei <lacht> oh mein Gott, oh 5... Oh, Kacke. 5... 3, 5, 5... 1, 5, 5, 5, 5, 5, wirklich Dein Er hat ja, Nummern 1. So wird ziemlich wurscht bis jetzt ehrlich gesagt. Ich krieg das Ding nicht auf. weil explodiert überall irgendwas. Jupp. Wie ja? Hau ah. Ja, Bei der Tür. Wo ist denn ein den Wo ist denn mit <lacht> Da wo ich stand, Die andere Seite, wo ich, stand, bin ich ist Oh, ich hoffe Ich Ich es nicht in Ich Möglicherweise weiß, ich gar nicht mehr zu dir. Ich hoffe, du bist da mit dem Draht. Ich kann da auch feiern, wenn es nicht passt. So. Ich schaue die ganze Zeit so, dass mein gleich nahe ist. Sind die da hinten oder was? Ja, auf der anderen Seite, von der Rampen. I'll can a flight. I'll take a flight. I'll take can das ist so dirty da oben Das war geil in Anzünden, als das war jetzt ja ruhig geworden Ey Alter, der war auf der gewusst, wer der Schuss kommt Lor. und den habe ich da <lacht> Holy Crap, Alter Da ist zur Zeit keiner mehr Und die Bounties Ehrlich Strict Wenn die den einreden gehen, werden wir ja Punishen, ne? Hit leider nur Ну, не задеть, Ich soll den zweiten anziehen, Aber ich glaube, wir haben keine Laterne, also. Aber der Immolator Trigger war der random. Sieht Siegt er nie, mehr! Mehr, ja, denke, ja, der Link, so, mehr Ja, links von Ich ja. Mit, du bist vom anderen Team gestorben, nicht von dem, oder? Ja. Das ist das, du vom brauchst, du das ist der ist auch Der immer. was weiß nicht, wenn der immer ist. Der gut, leider. Da ist ein Dach rum. Der hat hergeschaut. Das war gut zu früh. Das war's ja auch da. Ey, so war gut zu früh. Der ist da am Dach gewesen, natürlich. Ah, er liegt halt auf von seinem Team warum hatten die Waffen so viel? Nee. Mir ist recht egal ich würde ihn da gerne anzünden, das ist gefährlich der Alarm wenn der überhaupt noch liegt Boah, ich sehen. er ist im ersten Fenster. Wo oh, da? Oh! Ich ich <lacht> <auf jeden Fall. lacht> Hey, ich will gerne mit mir Ja. Hey, wo ist das Fenster? Jetzt kommt der immer her. Ja, dann ist oh. Oh. oh, Home? Ja. Mein Gott, denn schon gelutet? weil ich Angst habe. <lacht> ich will ihn anzünden. Da sie! Ach du Heilige! Ich sag, ich will ihn anzünden, oder? Was Ja, das war, ich wurde ihn schon seit 3 Minuten anzünden. Das bist auf den Leichen schon. Alles wieder oben Fuck, oh. Heilige. Jetzt kommt der in. Ich glaube, ich wieder am Weg. Aber die ersten zwei sind schon ausbrannt, gell? Naja, ist das, ah. das gibt's ja noch gar kein Eingang. Ich kenne nur so wenig aus. Okay, Der war hinter dem Ding versteckt. In dem Klo. Mit dem Säbel sind wir mir Den kann ich wahr anzünden. Das ist ein Mohrenmess? Ich glaube schon, oder? Ich glaube nicht, oder? Warst du da braun, oder? Ja, es war der, glaub ich, ja? Na, schaut eher leer aus da. So. Jetzt haben wir vier Leute umgebracht. Ah. Nicht. Okay, nice.